Hallo, wir sind heute hier in der Hasenheide, ist der neue Protected bike lane eingeweiht worden, ganz in grüner Strahlter und geschützt mit Pollern auf der Seite, also es wird hier sicherer zum Fahren. Hier bei mir ist auch die Gine Günther, unsere Verkehrssenatorin und Klimasenatorin hier in Berlin. Du hast dich ja sehr dafür eingesetzt, dass diese kommen. Wie ist da im Augenblick der Stand? Wie geht's weiter? Was sind so die Planungen von euch? Zunächst ja, also mal sind wir natürlich sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben, hier in der Hasenheide den längsten äh, geschützten Fahrradstreifen äh, einzuweihen. Hier war der Bezirk auch unglaublich engagiert, unglaublich aktiv, das, sonst hätte es gar nicht geklappt und da sieht man einfach, wenn auch der Bezirk sehr viel macht, was geht. Insofern liegt jetzt der Ball, auch bei den anderen Bezirken jetzt nach vorne zu gehen und zu zeigen, was die können. Wir haben jetzt in diesem Jahr werden noch sieben geschützte Fahrradstreifen eingeweiht oder zumindest begonnen. Äh, Frankfurter Allee äh, ist am Start, aber auch einige andere. Insofern, äh, wir bauen Berlin um, wir machen Berlin sicherer und was wir immer wieder sehen, es trägt natürlich auch wahnsinnig zum Klimaschutz bei, wenn wir weiter sind, weil dann natürlich der Platz zugunsten von ökologischen Verkehrsmitteln, Radwegen, elektrischen Rollern äh, zur Verfügung steht und nicht mehr für fossile Individualverkehre. Ich muss sagen, ich finde es auch wirklich großartig. Ich wohne ja gar nicht weit weg von hier. Und ich habe viele Freunde gehabt, die haben sich ja hier an der Hasenheide nie Fahrradfahren trauen. Und seitdem man da ist, sind sie jetzt auch schon wieder hier gefahren. Ich musste mal ewige Umwege fahren. Also für mich wird es jetzt auch kürzer mit meinen Freunden, weil ich hier wieder durch kann. Das ist ja eine super Sache. Und ich habe auch schon Monika Herrmann da rumspringen. Die können wir dann gleich nochmal äh, interviewen mal nochmal fragen, weil das so ein ambitionierter Bezirk ist, was die hier noch alles vorhaben. Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ja, vielen Bis bald. Dank. So, und jetzt ist auch noch die Bezirksbürgermeisterin dieses ambitionierten Bezirkes hier. Regine hat euch gerade schon sehr gelobt, Monika Herrmann, ihr würdet beim Fahrradverkehr sehr vorangehen und auch, dass das jetzt bei der Hasenheide so schnell funktioniert hat, war sehr an euch gelegen. Was sind denn eure Pläne noch beim Fahrradumbau oder beim Verkehrsumbau im Augenblick? Naja, also äh, was wir tatsächlich auch schon machen, das ist eher so ein Hintergrund. Wir bauen gerade die ganze Verwaltung um, mhm. damit sie äh, sehr konzentriert bei der Mobilitätswende äh, arbeitsfähig ist. Ähm, wir haben einen ambitionierten äh, neuen äh, SGA-Leiter, also der für Verkehr äh, zuständig ist. Der hat die Ärmel sehr hoch gekrempelt und hier äh, gibt es noch eine Menge zu tun. Wir haben eine lange, lange, lange Liste von äh, Vorhaben, die wir bis Ende 2021 tatsächlich auch schaffen wollen ähm, und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also das SGA ist das Straßen- und Grünflächenamt, oh, ja, für alle, die das nicht wissen. Ich kann ja von meinem Lieblingsprojekt berichten, also ich habe zwei tatsächliche Lieblingsprojekte. <lacht> so genau und das ist der generalzug ähm, das wird ab südstern im mittelteil äh, soll es eine sozusagen einen, einen, einen fahrradweg geben ja. ähm, da ist jetzt äh, das gutachten in auftrag also die machbarkeitsstudie in auftrag gegeben und ich bin sehr gespannt äh, was man tun muss damit es klappt aber das äh, habe ich auch hier in, in die koalition ja. friedrich Kreuzbergs mit eingebracht ähm, weil dann geht es praktisch von hier aus ähm, also von beiden Seiten muss es ja noch besser werden und dann ab äh, praktisch bis zu den Jörgbrücken. Das zweite, weil wir reden ja von einer Mobilitätswende, nicht nur von Fahrradverkehr, ist, äh, dass wir äh, gerade prüfen, welche Kieze bei uns im Bezirk äh, tatsächlich autofrei bzw. sehr stark autoreduziert werden können. Und ähm, Da haben wir jetzt äh, einen Fokus auf den Wrangelkiez und das sieht auch schon ganz gut aus. Sehr schön. Also es tut sich was in friesland kreuzberg Bei den Verhandlungen war ich noch mit dabei für den Generalszug. Genau. Umsetzen musst du es jetzt. Ähm, dafür viel Erfolg und auf das alles grüner wird und autofreier. Bis denn. Tschüss. Tschüss.